Wenn passiert nichts, ne? Nein, ja. Wenn wir die denn dann das sind dann welche, die richtig reich sind oder? Ja, oder vielleicht das ist ein Büro, ja, also Büro von der Regierung. Ja, okay. ja. Das ist schon krass, so der Unterschied ne, zwischen. Ja. manchmal zwar auf der rechten Seite, oder? Ja, verschiedene, rechts und links mal ab und zu. also okay. Also das könnte also Hotel sein. Die Hotel waren ja extra Oh ja. Yeah. Ja, jeden Tag gießen, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. So morgens, abends, ja. Yeah. auch schon Erdbeeren äh, hier mhm. an der Straße verkauft. Aber da der, hat der, der, äh, der Butter gesagt, in, in Le Lehmukie sind ist sehr ja sauer. Ah ist ja? Das? Ja, so also unterschiedlich. Ja. Also je nachdem. Ja. Also die Reifen wäre, wären die süß, ja. Okay. Oder süß säuerlich. Ja. Okay. Aber ist das Tradition hier eigentlich Erdbeeren? ne? Das ist ja, das. Toll. ja? Ach, ja. ja. ja. Okay. Ich hatte mal Deutschland so dieses Land welches. Mhm. Zwiebeln, ja, also werden auch da verkauft, ja, auch, Knoblauch, äh, glaube ich, auch, ja. Man muss nicht immer mit Geld was kaufen, ja, ja. das heißt, wenn man so Waren hat, ja? ja, vielleicht so Kleidung oder man kann auch so, so, so tauschen, ja, tauschen, ja. Das hab ich das habe ich gerade eingerieben. Ah. Schön riecht. Ja, es riecht schon nach Peppermint, ja. Also. ja. Mint, ja, sowas. Ne? Gegen Erkältung auf so. Ne? Ja, nee, das ist so Süßchen. Das ist ein Ballon Bumbum. -Bum das da gab, das war es Lawang das ist ja die Tür von zum Ballon ja Bumbung das ist ja der oben äh, wie heißt es Obige Bumbung also oben oben ja heißt es okay. dann ja. oder höher zum Ballon ja, so, ja.